Hi, ich bin Klara, ich bin eine von drei Vertretungsberechtigten des Radentscheid Essen. und ähm, ja, der Radentscheid ist im letzten Herbst entstanden, weil einfach ein paar Leute, die alle Bock auf Fahrradfahren haben, wir haben uns zusammengetan, überlegt, was können wir tun, damit die Stadt fahrradfreundlicher wird und es noch mehr Spaß macht, sich hier in der Stadt mit dem Fahrrad zu bewegen. Der, daraus ist dann dieses Bürgerinnenbegehren entstanden, das sich eben für bessere und vor allem sichere Fahrradwege in der Stadt hier einsetzt. Und ja, ich selber bin Studentin und würde mir einfach wünschen, dass die Stadt Essen noch attraktiver für Studierende wird. Und ich bin ganz sicher, dass mehr Fahrradwege dazu beitragen können. Deshalb sammelt alle mit, gebt uns eure Unterschrift, drückt euch unsere Unterschriftenlisten auf unserer Website aus und verteilt sie an alle eure Freunde, Bekannte, Familie, in der Uni, in der Schule. Oder unterschreibt in einer von über 200 Sammelstellen in der gesamten Stadt, das sind Restaurants, Geschäfte und so weiter. Und die findet ihr auch alle auf unserer Website. Und wir freuen uns über jede Unterstützung.